Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute die Mafia 1 Definitive Edition. Wir starten von Anfang an ein neues Story-Game hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß. 2K präsentiert. Jetzt geht's ab. Ein Spiel von Hangar 13. Basierend auf dem Originalspiel von Illusion Softworks. Ich habe euch extra die Untertitel angestellt, aber ich habe es auch in deutscher Audio. Deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein. Muss sagen, es sieht schon gut aus auch mit den Reflexionen. Das ist super Mafia. Das sieht halt echt. Aus. Jetzt Tommy, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. End sonst her. Ja. Jeremy Luke als Paul. Das ist halt echt wie ein Film. Don Petta als Sam. Es ist halt echt wie ein Intro von einem Film. Glenn Taranto als Don Salieri. Oh Gott. Steven Oliver als Frank. nach dem Kontext ausspringt. Das sieht aber auch nice aus. Ist der Verkehr wirklich so dicht? Paul Tassone als Vincenzo. Robert Catrini als Luigi. Geil, es gibt Luigi. Saul Stein als Don Morello. Saul Stein. Damien Clark als Detective Norman. das ist ja richtig nice. Das ist halt echt wie ein Film. Aber auch die Reflexionen auf den Autos, ne? Wie sich das Licht davon spiegelt. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norton. Oh. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Ah, nur ein Kaffee, danke. Ich glaube, den Spieler gefällt nicht gefährlich. Nein, danke. Wie Sie Nein. möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Kopf. Ich brauche keine Partner. Gut. In e eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Okay. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los? Wie lang sind Sie schon hier? Drei Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, okay. und sie können Sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Ja, ja, die muss sie ich dafür ich tun aus. Wollen Sie Geld? Ist jetzt nicht oder so top notch wie bei The Geld? Last. Of Us Nichts oder so? davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ja. ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah. Niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. Sonja aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja. Nun, in meiner Welt ist es andersrum. Okay. Das Keine ist... Keine ja Überraschung. Super. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also... Reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die sie holen kommen. Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? <lacht> ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig, seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand, sehr einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker bis im Fluss enden. Wir wissen beide, dass sie es ohne mich keine fünf Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen. Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Ein Angebot, das man nicht ablegen kann. 1930. Okay, ich glaube, jetzt geht's wirklich erst richtig los. Bin meistens nachts gefahren. Gab mehr Geld. Oh mein Gott, Am das Ende ist ja richtig so eine nice. Erzähl dem jetzt seine Geschichte weiter. So Geh auf, Polly! Da ist dein Taxi! Wir schaffen es! Los! Komm schon! Wohin? Irgendwohin! Schnell! Okay, ich glaube, wir müssen jetzt fahren. Ja. Ich ziehe mit einer Knarre auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich! Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger, fahr! Wie wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln! Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins, aber es dürften mehr werden. Festhalten, ich probiere was aus! Heilige, Heilige Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen! Wir müssen über den Fluss, Nehmen die Giuliani-Brücke! Oh, okay. Geht's deinem freitag, halt Ich kann ja, halt nicht lenken. Wenn ich bringe, bin nicht Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Was nicht, muss wohl nicht sein. Ich, ich, ich rufe ihn schatzsinnig ab. Okay, hey, ihr glaubst, Du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hinwollt, sonst nichts. Dann macht das. Pass auf, wo du hinfährst. Pass auf. Okay, wir Will sind am Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Sieht ja richtig nice aus, wie denn, ja. sind kannst du denn langsam Warte wir mal. 45. Ja. Wer von ihnen? Mist! Ähm. Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Das war die Abkürzung? Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle. Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Schnauze, Pauli. Sorry. Sorry. Sorry. Okay. Nee, nee, ich erlebte nichts gehört, Jungs. Nee, ich habe nichts gehört. Wir sind noch nicht durch. Fahr weiter. Okay, jetzt da geradeaus dann links und dann noch mal Ja, was die hier die Straße aufrassen, werden nicht glücklich darüber sein. 3 <lacht> weniger. Wie viele Karren war waren bei erst dem hier? Vier? Vielleicht 5? Er hat bestimmt mehr gerufen. Loll, so Digga. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Ich halt in die andere Richtung. Denn der Boss davon erfährt wird's richtig ungemütlich. Ich geh meine Karren. Geld, um Fabrik. reparieren. Hey, das ist doch schwerfällig. Ich glaube ich hätte doch lieber auf normalem Belohnt äh, bleiben sollen. Seid Muss man ihm lassen! Wie kann ich schon nicht driften? Da muss ich einfach nur richtig ein früh ansetzen. Ey, das ist doch der Flug jetzt hier. Wie der Typ einfach in den auch Mann, Die Typen sind echt wütend. Die haben Verstärkung gerufen. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel dann fahren wir halt zurück in euer viertel wo ist denn euer viertel? Hm, ah doch ach so lol, ich muss ähm okay dann fahre ich hier lang ist der blut aufgehoben? alter diese steuerung ist so schwerfällig okay das ist blut auf mich ich glaube, der eine hat ziemlich viel abgeprägt. Die rammen mich einfach. Äh, die Brücke ist um, oder? Ja. Wir schaffen das. Ähm. Ähm. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Ich war doch ein bisschen einsam, um da rüber kommen. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay. Ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Little Italy. Hast du etwa den okay. Todeswunsch? <lacht> nee, eigentlich nicht. Das habe ich nicht erwartet. Das war nicht wirklich unauffällig. Das habe ich nicht erwartet. Hat er okay, uns vertreffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Oh, das Blut ist weg. Ich hab ziemlich viele Einschusslöcher. Okay, Kreis okay, es auch nicht. wir sind fast da. Hä? Halte vor der Bar da. Salieri's Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Okay. Das heißt, wir kriegen wirklich Geld für die Reparatur. Alter, wie das Taxi aussieht. Komplett zerdellt alles. Erstmal eine rauchen. Das ich schon mal für die äh, Fahrkünste. Muss ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. <lacht> Was ist das denn? <lacht> so eine Zeitlupe. Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Oh, nice, ich krieg wirklich Geld. Damit sind wir hier. quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen? Ein Darlehen oder ehrliche Arbeit. Frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Okay. Ja, okay, danke. Mit Don befreundet. Mal gucken, was da drauf ist. noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt. Beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto. Du bist... einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert. Na klar. Wir sehen uns, junge. <lacht> Ach, wir kommen noch gewisser bei dann in die Familie oder wie ich das nenne. Nennen das so? Hoffe ich mal. Ich will ja nichts Falsches sagen. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? <lacht> Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sam's Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber. Ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben als reich und tot. Also für mich war es klar. Ich blieb draußen. Aber wir spielen doch jetzt nicht die ganze Zeit einen Taxifahrer. Kapitel abgeschlossen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe es hat euch gefallen, falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da und wenn ihr keine Informationen mehr verpassen wollt, schaut auch gerne auf Instagram vorbei, dort teile ich euch immer alles mit, immer wenn ein Video rauskommt, erster Link in der Videobeschreibung, lasst da gerne auch mal ein Follow da und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.